Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Video der Arduino Reihe. Heute geht es um den Temperatursensor, mit dem wir die Temperatur messen wollen und dann im Serial Monitor ausgeben. Der Sensor selbst hat drei Anschlüsse. Wenn man auf die flache Seite guckt, ist links 5 Volt, rechts Ground und in der Mitte ist der Pin für das Temperatursignal. Dieser Pin gibt eine Spannung zwischen 0 und 2 Volt aus, wobei 0 Volt 5, minus 50 Grad entsprechen und der Wert 2 Volt 150 Grad. Laut dem Hersteller ist der Sensor zwischen minus 40 Grad und plus 125 Grad Celsius und diese Spannung, die an diesem Pin ausgegeben wird, muss vom Mikrocontroller ausgelesen und umgerechnet werden in den Temperaturwert. Wo man aber aufpassen muss, wenn der Sensor falsch angeschlossen wird, brennt er durch und funktioniert nicht mehr. Bei dem Aufbau sollte man für den Arduino besser eine externe Stromversorgung verwenden, zum Beispiel einen 9 Volt Netzteil oder eine 9 Volt Batterie, da dann die Sensorwerte genauer sind. Der Aufbau ist relativ einfach. An den linken PIN wie gesagt 5 Volt, rechter PIN Ground und der mittlere PIN kommt an analog in 0. Nun geht es auch schon ans Programmieren. Wir öffnen wieder unsere Arduino Software. Dort, machen wir vor das Void Setup, definieren wir wieder Variablen. Einmal Integer TMP36, das ist der äh, Temperatursensor. Der ist an PIN A0 angeschlossen. Dann Integer Temperatur ist gleich 0, Integer Temp und dann eckige Klammer auf 10, eckige Klammer zu. Das sorgt dafür, dass er die Variablen Temp 1, Temp 2, Temp 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 erstellt. Da spart man sich halt viel Geschreibe. Dann Integer Time machen wir noch und das ist gleich 20. Nun inzwischen auch schon im Void Setup. Dort machen wir einfach nur Serial Beginn Klammer auf 9600 Klammer zu und Semikolon dahinter. Das ist alles, was ins Void Setup rein muss. Nun geht es auch schon ins Void Loop, wo der größte Programmteil reinkommt. Und zwar schreiben wir da erstmal Temp, Ecke Klammer auf 1 eckige Klammer zu ist gleich, also Variable Temp1 ist gleich Map Analog Read, also was er halt ausliest an dem Pin TMP36 und das durch dieses Map verarbeitet er das dann, sodass der Wert 0,410 das sind die Werte, die der Sensor halt dem Arduino schickt, einmal 0 ist der kleinste und 410 ist der größte und dann wird 0 zugewiesen minus 50 und 410 wird zugewiesen 150. Das bedeutet, wenn er einen Wert von 0 bekommt, ist es minus 50 Grad und ein Wert von 410 ist 150 Grad. Wenn der Wert dann zum Beispiel 100 ist, liegt er zwischen minus 50 Grad und 150 Grad. Das kann der Arduino ausrechnen. Dann kommt darunter noch Delay, Klammer auf, Time, das sind 20 Millisekunden, was wir vorher definiert haben. Und jetzt. Kopieren wir das einfach mit STRG C, Enter und machen dann STRG V und machen das insgesamt brauchen wir 10 Mal das. Jetzt haben wir es 10 mal geschrieben und machen jetzt noch 2, 3 und so weiter, bis wir bei der C angekommen sind. So, also nur bei der C angekommen und dadurch lesen wir halt insgesamt zehn Werte aus. Und am Ende sagen wir dann einfach, dass der Wert Temperatur. Also die Variable Temperatur ist gleich und jetzt kommt halt temp1 plus temp2 und halt so weiter bis temp10. So, das schreibt ihr dann alles in eine Zeile und wenn ihr das habt, macht ihr dann Klammer zu und dann Schrägstrich, also Slash, damit teilt man das und das teilen wir dann durch 10, damit wir halt den Mittelwert aus diesen 10 Variablen rauskriegen wir müssen dieses als wir geschrieben haben in eine Zeile schreiben sonst funktioniert es nicht da kommt da hinten dran ein Semikolon und dann schreiben wir da drunter serial.print Klammer auf Temperatur Klammer zu Semikolon und dann serial.print ln Klammer auf Grad Zell Sie, Ich weiß nicht, ob das geht, auch wenn man zum Beispiel einfach nur schreibt Grad Celsius. Ich kann es mal ausprobieren, aber es kann sein, dass es nicht funktioniert. Das habe ich nämlich noch nicht ausprobiert. So, das war auch schon das Programm. Jetzt können wir es auch schon auf den Arduino spielen. Mit Hochladen. Und jetzt habe ich hier noch einen Fehler drin. Muss ich kann mal gucken, wo der Fehler liegt. So, ich habe einen Fehler gefunden und zwar habe ich hier einen. Ecke, eine eckige Klammer zu viel. Also solche kleinen Fehler muss man immer erstmal ein bisschen suchen, bis man sie findet. Es ist ein bisschen schwer, es mal zu finden. Aber man kann sich mal helfen, indem man hier unten guckt, welche Zeile das ist. Und ja, jetzt können wir es gerade schon mal drauf spielen. Jetzt müsste es nicht mal funktionieren. So, jetzt ist es hochgeladen. Gehen wir gerade auf Werkzeuge. der reale Monitor? Und wir sehen, da sind Fehler drin, weil das Gradzeichen nicht erkannt wird. Dann wollen wir es gerade nochmal stoppen und machen hier dann gerade einfach mal Grad Celsius. Machen es nochmal drauf, Genau noch auf Werkzeuge, Serienmonitor und jetzt steht da, 25 Grad Celsius. Fällt mir noch nicht ganz, da können wir gerade noch hier ein Leerzeichen dazwischen machen und dann ist da auch ein schöner Abstand dazwischen. Jetzt haben wir sehen wir 26 Grad Celsius bei mir im Zimmer gerade 27, wenn ich meine Hand dran mache sieht man steigt Temperatur an 30, 33, 34, wenn ich die Hand wieder wegmache geht sie runter 29. Ja, wie ihr seht funktioniert das und jetzt machen wir noch eine Erweiterung und zwar ändern wir noch ein Programm um schreiben unten noch rein hier drunter If, Klammer auf, Temperatur, ist größer, gleich, 30, dann, also schwungende Klammer auf, digital, write, Klammer auf, p high, Klammer zu, Semikolon, und dann noch, geschwungene Klammer zu, dann else, Enter, geschwungene Klammer auf, digital, write, Klammer auf, pizzo, low. Also ich glaube, ich muss nicht erklären, was es jetzt genau macht, weil das müsste man eigentlich wissen und meine anderen Tutorials gesehen hat. Und was ich noch, noch machen müssen, ist hier oben die Variable pizzo definieren. Mit Integer pizzo. Und das ist gleich 5. Und im Void Setup müssen wir auch noch schreiben, dann Pin Mode Klammer auf Pizzo, Komma, Output Klammer zu und Semikolon dahinter. So, und Pizzo habe ich wie gesagt einfach jetzt an Pin 5 angeschlossen und jetzt starten wir das Programm nochmal auf den Arduino. Öffnen wir den seriellen Monitor und jetzt, wenn es über 30 Grad wird, geht der Pizzo an. 28, 29 und Okay Wieder weg, die Hand, dann wird es kälter und dann geht er wieder aus Wie ihr seht, hat es funktioniert, ist eigentlich extrem einfach und jetzt wisst ihr auch, wie man den Temperatursensor benutzt und ansteuert Ich hoffe, euch hat das Video gefallen Bis dann und ciao